Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns als allererstes an, wer das Giveaway gewonnen hat. Dafür gehen wir einfach einmal auf die vorbereitete Seite. Ich habe hier den Link schon eingegeben und was das, ähm, äh, was das Stichwort ist. Gehen wir mal hin. Okay, es haben neun Leute teilgenommen. Es werden immer weniger. Ähm, ich merke schon, dass das Ganze gar nicht so einen Anklang findet, wie erwartet. Bezüglich des Giveaways möchte ich nachher noch kurz was erwähnen. Wir gehen auf Starten, dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat der AD mit wie immer Super. Vielen Dank für die Analyse. Ja, gerne doch. Ich wünsche dir viel Spaß mit den 15 US-Dollar. So, einmal und Action. Erledigt. So, das wäre dann erledigt. Wir schauen uns als allererstes den Bitcoin an und was wir da sehen ist, dass Bitcoin ein bisschen aus der Reihe getanzt ist und die TA dementsprechend leider versagt hat, ähm, beziehungsweise wir einen anderen Blick auf die TA bekommen haben. Der Grund der ganzen Geschichte zeige ich euch jetzt und zwar gehen wir dafür in den 15 Minuten Chart, blenden dann hier mal die Zeichnungen aus. Und gucken uns mal an, was um 19.45 Uhr für eine Candle da war. So, 19.45 Uhr, das müsste hier die gewesen sein, oder? Ja, genau. Diese Candle hier, 19.45 Uhr. Drei Minuten davor hat Elon Musk auf, eine, ähm, News, auf einen äh, Tweet einer Newsseite geantwortet, die ihm vorgeworfen haben, dass er Bitcoin manipuliert, beziehungsweise den äh, Bitcoin-Kurs bewegt. Und darauf hat er geantwortet, ähm, dass, äh, dass er, wenn Bitcoin-Mining durch nachweislich 50% nachweislich 50% erneuerbarer, sauberer Energie äh, produziert werden und der Bitcoin, jetzt aufpassen, in einem positiven Trendmuster läuft, Tesla wieder Bitcoin-Transaktion akzeptieren wird. Daraufhin ist der Markt wieder bumm, nach oben geschossen, hat die TA auseinandergenommen und ähm, wir müssen jetzt wieder schauen, wie das Ganze mit einer Analyse übereinstimmt. Denn Elon Musk ist für mich persönlich der ähm, Inszenator der Bewegungen, die die Market Maker sehen möchten. Also, ich glaube, der mit seinen Millionen Freunden oder Milliardärsfreunden der oder wie auch immer, äh, die haben da eine schöne Telegram-Gruppe, wo sie reinposten: Ja, komm, lass uns heute halt mal wieder in den Markt ordentlich. Und dann ähm, planen die ihre Bewegungen. Jetzt muss man sich halt eben mal angucken, was sehen wir hier. Und ähm, da muss auch ich selbst persönlich sagen: Natürlich war es. War es ähm, von meiner Seite her riskant zu sagen, ich warte hier mit dem Einkauf. Ja? Aber, aber, hier ist noch nichts gegessen und das muss man einfach verstehen. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier den Kopf und wir haben hier eine mögliche weitere Schulter, die gebildet wird. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier davor passiert ist. okay, Hier kam auch so eine kleine Bewegung nach oben, kleine Bewegung nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten und dann kam erst der richtige Ausbruch. Für mich persönlich sieht das hier alles noch sauber im Game aus. Komplett alles noch sauber im Game. Wir haben hier immer noch diese, diese äh, Nackenlinie, wenn man von hier nach hier zieht, die hält. Und ähm, so, zack. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der, dadurch, dass Elon Musk jetzt das hier getwittert hat und die Leute wieder zu dumm sind, um zu lesen, was zwischen den Zeilen steht, denn er warnt ja ausdrücklich da drin, dass er erst dann wieder akzeptiert, wenn Bitcoin einen po positiven Zukunftstrend sieht. Ja? Und dieser Zukunftstrend, der positiv ist, der ist ja aktuell nicht da. Von daher ist das einfach nur eine Warnung an die Leute, dass Bitcoin wahrscheinlich noch ein Stückchen tiefer fällt. So interpretiere ich das. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass es von Tesla wieder Bitcoin-Transaktionen geben wird, also dass Bitcoin wieder akzeptiert werden soll, sobald diese 50% erneuerbare äh, Energie nachweislich beim Minen verwendet wird. Und das ist ja eigentlich schon der Fall. Wenn man sich mal anguckt, wie die Statistiken aussehen, dann sieht man auf jeden Fall, dass wir ähm, in einem, dass das deutlich mit erneuerbarer Energie gemeint wird. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht weiß, also ich glaube er macht da schon Dinge um die Leute ein bisschen zu triggern, ja, also ich sage die ganze Zeit schon, ich warte auf den Tag, an dem man hört, Elon Musk wurde keine Ahnung was ähm, der Tag wird wahrscheinlich auch kommen, gehe stark davon aus, irgendwann driftet immer äh, das Karma kommt immer zurück und er hat eine Menge Kleinanleger auseinandergebaut und zwar richtig und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, dann kann ich mir nur vorstellen, dass wir hier eine Schulter gesehen haben, dann hier den Kopf und jetzt hier nochmal eine Schulter bilden und dann Abfahrt. So, der andere Punkt ist aber folgender: Was ist, wenn die Bewegung hier und das kann man ja mal überprüfen, wenn die Bewegung hier eine fertige 3 gewesen ist? Ja, eine A, eine 3, eine A meinetwegen. Und wir jetzt einfach noch mal bis hier oben hin pumpen um dann wieder die nächste Bewegung nach unten zu machen kann auch möglich sein momentan, und das rate ich euch wirklich würde ich in diesen Markt kein Geld reinstecken, keinen einzigen Cent, es sei denn ihr habt irgendwelche Low Market Cap Coins, die äh, irgendwelche Zukunftspläne haben, wo euch gefallen wo ihr denkt, okay, ein bisschen Spielgeld rein ähm, mehr als Trading Kapital zum Traden zum äh, bisschen Spielen ja, im Markt <lacht> würde ich hier nicht investieren, ja, denn das Risiko besteht nach oben, genauso wie nach unten und man muss sich einfach der Sache klar sein, dass dieser Elemas den Markt mit seinen Tweets in eine Richtung befördert, egal ob das nach TA Sinn macht oder nicht, ja, ähm, natürlich muss es irgendeinen Grund geben, wieso das Ganze jetzt so passiert ist und es gibt verschiedene Blickwinkel, wie man das Ganze be betrachten kann, was ich Allerdings sagen kann ist, dass wir durch diesen, durch diesen Pump da gestern, dass der eindeutig durch diesen Tweet kam. Ja, also man hat es gesehen, es ist genau anschließend passiert. Die Leute haben es dann gecheckt und haben dann gekauft und sind wieder wie Blinde in den Markt rein. Ähm, ich würde an eurer Stelle, und das sage ich euch nochmal, aktuell keinen einzigen Cent in diesen Markt investieren. Wenn ihr das macht, dann seid euch bitte darüber im Klaren, dass es definitiv sein kann, dass Elon Musk nochmal irgendeine Scheiße postet und das Ding rennt wieder in die Richtung hier rein, dann seid ihr wieder im Minus und das ergibt absolut keinen Sinn. Also mein Einstieg in diesen Markt, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, wie soll ich sagen, in, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst haben müsste, irgendwas zu verpassen, ja, wird erst dann stattfinden, wenn ich wirklich einen bestätigten Ausbruch sehe oder ein bestätigtes Muster, ähm, das da ist aktuell einfach nur eine reine Spielerei von, dem, von den Big Boys und da solltet ihr auf jeden Fall nicht mit dabei sein. Es sei denn, ihr könnt traden und habt dementsprechend äh, ähm, die Erfahrung, aber gerade an die Neuen absolut kein Markt zum Investieren. Ja? Ähm, auf jeden Fall nicht auf Langzeitsicht was jetzt so ein, zwei Jahre angeht. Ja? Wenn ihr jetzt das Ganze so seht, dass ihr zehn Jahre halten wollt, dann ist das scheißegal, dann kann der Kurs auch nochmal auf 10.000 runterfallen und wird dann nochmal irgendwann ein Plus sein. Ähm, deswegen wartet ab. Wir haben hier diese Flag gesehen, die nach oben ausgebrochen ist. Ähm, es wird, wird hier in diesem... Video gar nicht so viel darüber gesprochen, was ich jetzt als nächstes sehe. Und das hat auch folgenden Grund, denn aktuell möchte ich da noch gar nicht drauf eingehen, beziehungsweise möchte ich noch gar nicht irgendwie äh, etwas festlegen, denn für mich sieht es momentan einfach noch sehr, sehr unscheinbar aus, was hier stattfindet, ähm, äh, sehr unschlüssig. Und ähm, deswegen warten wir mal ab, was das Ganze macht. Sollte es irgendwas Neues geben, könnt ihr gerne im Crypto Talk vorbeischauen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und der Dennis auch, wenn ihr über unseren Affiliate-Link euch anmeldet und dementsprechend auch darüber tradet. Ähm, außerdem habt ihr die Möglichkeit in der Academy vorbeizuschauen. Ähm, dort habt ihr auch die Möglichkeit unseren Rave Reader zu nutzen der übrigens und das muss man natürlich dann auch mal gezeigt haben ähm, der uns übrigens hier bereits einen Long Einstieg gegeben hat und hier noch einen Long Einstieg gegeben hat und genau am Top noch mal zwei Stop-Loss Signale gegeben hat beziehungsweise Stop-Loss Anpass Signale oder TP Signale gegeben hat und ähm, da solltet ihr eventuell wenn ihr Bock habt auch mal reinschauen denn ihr seht ähm, da haben wir eine gute Performance und das könnte vielleicht dem einen oder anderen von euch natürlich auch helfen. Ich wünsche euch was. Eine schöne Woche. Einen schönen Start in die Woche. Das war's von mir. Euer Mr. Sagittario, bzw. Krypto Sagi von der Bullverse Academy. Macht's gut. Ciao.